Ähm, um, guys, ich bin krank, also vielleicht hört man das schon an meiner Stimme, dass sie so ein bisschen ge sich geändert hat, aber ich bin krank. Warte. Kurz checken, ja, ich bin auch. Ja, um, nur damit ich euch hinweise, weil deswegen auch in den nächsten Tagen wahrscheinlich kein Video auf diesem Kanal hochgeladen werden, weil, ja, bin krank. Also, ich habe, also, mein, Na äh, mein Rachen kratzt und meine Nase läuft die ganze Zeit. Plus, ich habe Fieber. Aber richtig Fieber. Also, ich bin bei 38, 38, 4 oder sowas. Und das ist dann schon Fieber. Ja. Ich hoffe, ihr könnt es verstehen. Ja, ähm ich werde jetzt irgendwann noch weiter halt, diesen Tower spielen. Und dann ähm werde dieses Video beenden und auf YouTube hochladen, damit ich das auch noch schaffe. Leben ist. Ich glaube, so viel Zeit hat ich jetzt auch nicht gehabt. Also von Gefühl her geht's mir gut. Also ich habe gute Laune und alles. Nur körperlich her es mir nicht so gut. Also ja, habe ich ja schon gesagt, dass mein Rachen kratzt und und dass ähm, und dass meine Nase läuft. Ich glaube, ich soll man diesen Stage schaffen? Ja. Aber ich habe gestern einen Test gemacht und der hat gesagt, dass ich nicht Corona habe. Also ich denke mal. Die Tests spinnen ja auch manchmal, aber ich hoffe, dass ich einfach kein Corona habe. Weil wenn, dann wäre es ziemlich scheiße. Wie soll man diese Etage schaffen? Ich werde zum den Tower. I don't care. Oh, by the way, ich nehme jetzt hier gerade meine, ähm, meine mein Bett auf. Während ich sozusagen frühstücke. Und das Frühstück habe äh, hab ich noch geschafft, mir selber zu machen. Cold Tower ist so schwierig, außer ihr habt Unsterblichkeit. Damit könnt ihr nicht sterben vor Laser. Ich kann, auch, ich kann es euch zeigen. Ich glaube, ich stehe auch leiser. Aber warum bin ich so schnell, Alter? Ich will so schnell sein. Wenn ich den Pro Tower schaffe, dann rasiere ich komplett aus. Okay, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich bin immer noch krank. Aber das wäre schon nice, ne? 200, 200 Münzen? Ja, schon geil. Oh, uh, das war knapp. Der war ziemlich risky. sollte man am schnellsten herkommen, sonst bin ich dann runter. Ich werde da wirklich, literally fast runterfallen Okay, jetzt wird es hier vorne ein bisschen, äh, yeah, ich wusste das. Ich wusste das. Ich wusste, es würde wird passieren? losgehen. Jetzt geht die LOOP Towers, in Klammern, den normalen Tower. Also mir geht's gut, aber körperlich halt nicht. und äh, falls ich die ganze Zeit den Tab wechsle, ich liege am Bett und deswegen, ähm, ja, habe ich nicht meinen zweiten Bildschirm da, der mir dann zeigt, äh, wie lange ich schon aufnehme, das Video soll ja nicht so lang gehen. Tower finde ich, macht keinen Sinn. Du bekommst ja zum Beispiel hier, wenn ich die nächste Stage mache, bekomme ich ja dann 11, 11, äh, Dings hier. Aber das wird mir, äh, nicht als 11 mehr angezeigt. Ah, perfekt. Will, naja. Ich könnte Unsterblichkeit holen, ich weiß. Aber danach hätte ich dann wiederum null Münzen und es würde halt nicht so viel Spaß machen. Ich habe bei the way zweimal Tower Fell geschafft. Mhm. Und diese Münzen, die da gerade sind, habe ich ohne den Tower zu schaffen, ähm, bekommen, sozusagen. Ich muss hier weil sonst hört sich ja meine Stimme ganz anders an ne meine Stimme hört sich ja sonst immer so, so, so fröhlich an na, gerade halt nicht bei ja